Sie sind auf einer Wellenlänge, Helene Fischer und Luis von sie. Die Schlagerqueen hat oft ein Gespür dafür. Wer und welche Songs das gewisse etwas haben. Bei »Vamos Amate« war mir das schon nach den ersten paar Takten klar. Schwärmt sie von ihrem neuen Partner. Die beiden kennen sich schon seit 2018. Haben auch privat ein gutes Verhältnis. Aktuell erobern sie gemeinsam die Charts. Doch nun wird ihr blindes Vertrauen zu ihm total erschüttert. Ex-Frau packt über Helene Fischers Neuen aus. Luis, erste Frau Adamarie Lopez, mit der er vier Jahre verheiratet war, packte jetzt die ganze Wahrheit über ihren Ex-Mann aus, als ich Krebs hatte und in einer Depression versank, war ich sicher, dass mein Mann mich liebte und mir helfen würde. Das war mein Fehler. Er hat mich verlassen. So die enttäuschte Ex. Oje, wie bitter. Lässt sich nur hoffen. Dass Luis Helene niemals fallen lassen wird, wenn sie ihren Freund braucht. Helene Fischer? Große ZDF-Überraschung. Am Samstagabend schockierte diese Nachricht die Welt der Fans von Helene Fischer. Die traditionelle, Helene Fischer Show, fällt in diesem Jahr aus. Schluss mit diesem besonderen Ritual. Das jedes Jahr an Weihnachten Millionen von Fernsehzuschauern beglückt. Aufgrund der nach wie vor geltenden Beschränkungen für solch große Publikumsveranstaltungen haben wir uns mit Helene schweren Herzens dazu entschlossen, auch in diesem Jahr auf die »Helene Fischer Show« zu verzichten, erklärte ZDF-Sprecher Stefan Unglaube der »Bams«. Bereits 2020 zeigte das ZDF wegen der Pandemie nur einen abgespeckten Zusammenschnitt der Highlights vergangener Jahre. Kerner statt Fischer eigentlich sollte die Show in Düsseldorf stattfinden, doch statt der geplanten 11.000 Zuschauer hätten diesmal nur 4.000 Menschen in der Halle Platz gefunden. Zu wenig für die Macher der Sendung. Helene Fischer wird nach dem Show aus nun ersetzt. Dali Dali mit Johannes B. Kerner wird laut, bams, am 25. Dezember ausgestrahlt, und nicht Helene. Musikfilm im ZDF. Doch plötzlich gibt es eine Kehrtwende. Wie das Boulevardblatt berichtet, wird das ZDF den Fans von Helene Fischer ein Ersatzprogramm anbieten. Am 16. Oktober soll ein Musikfilm über die Schlagersängerin ausgestrahlt werden. Thematisiert wird dabei ihr kommendes Album, Rausch, das einen Tag vor der Sendung erscheinen wird. 24 Songs wird das Album beinhalten. Verteilt werden die Lieder auf zwei CDs. Rausch spiegelt allerdings eher meinen momentanen Sinnes- und Geisteszustand wider. Denn heute kann ich sagen, ich war noch nie so klar und aufgeräumt wie zum jetzigen Zeitpunkt, erklärt Helene Fischer auf Instagram. Die Fans dürfen sich also auf eine ganz besondere Zeit freuen.